Oh, schnipp, schnapp! Oh, oh, komm, ja! Ich bin Schnappi, das Krokodil! Hm? Komm, aus Ägypten, direkt am Nil! Ja, oh, Schnappi, ist so verletzlich. Denn wenn ich schnapp, den fresse ich! Zum Schnappen bin ich immer bereit! Schnipp, schnapp, Himmel ab, Hab mich schnappenderweise auch aus diesem Scheiß befreit. Oh, schnie, schnapp, schnappi, schnappi, schnapp, schnapp, schnapp! Oh, babalabab. Schnappi, Schnappi, Schnappi, Schnapp, Beine ab Oh, Schnapp, Köpfe ab Schnappli, Wapp, Wapp,